Hallo meine Pokéfreunde und poké willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. 20. Folge, am letzten Folge. Die ging nicht so lange, aber wir haben diese beiden Minispieler abgeschlossen und machen weiter mit Spielautomat. Das kann hin und wieder, mal sein, dass ich weniger Geld habe als in der letzten Folge. Nicht wundern. So, wie gilt das? Jetzt hier am Griff für ein Okay. Oh, nice. Das ist ja lustig. Okay, wir brauchen 2, 2000 Sonnen, um das Spiel zu gewinnen, anscheinend. Ja, okay. Das klingt interessant. Dreh nochmal. Oh, schade. Dreh nochmal, Mann. Ah, eine Eisblume. Uh, ja, da kommt gerade einer. Können wir das noch packen? Die Minispiele hier, die sind ganz lustig, aber es wäre irgendwie cooler, gäbe es die auch in so einer krassen Form. Wisst ihr, was ich meine? Ach komm, jetzt gib mir nochmal was. Da kommt gerade ein Zombie. Der will mich fressen. Da kommt ein Zombie auf mich zu. Was kaufst mein Geld? Ich sterbe gleich. Dann kriegst du kein Geld mehr von mir. Jetzt gibt er mir nur eine... Schutz. Was ist das gerade sein Ernst? Sonnenenergie nur. Ich, ich brauche hier was zum... Hallo. Oh Mann, ich könnte so kotzen. Gib mir noch mal was. Ich muss mich verteidigen. Ja, Dankeschön. Es kommt da unten. Nein, nein, ich hasse es nicht. Aber ich diese Minispiele, das wäre cool, wenn es auf jeden Fall in der schwierigen Form gibt oder so, weil dann macht es halt mehr Spaß hier halt nochmal immer wieder weiter zu spielen. Weißt du, was ich meine? Ich will wieder neu, neu spielen. Jetzt gib mir mal was. Da unten ist so ein blöder Mensch. Toter Mensch, blöder, ein toter Mensch. Damit fressen. Nicht ich cool. Gibt er mir eine Sonnenblume? Ich fasse es nicht. Der kommt durch. Ja, jetzt ist auch zu spät. Jetzt brauchen wir was zum Schutz. Oh Mann. Eisblume. Oh, das ist klug. Ja, das war klug. Glaube ich. Doch, das war klug. Ab, ja, das war auf jeden Fall klug. Mani! Okay, damit bin ich zufrieden. Das kannst du mir gerne geben. Ganz Zeit. Warte, könnte ich nicht hier theoretisch die ganze Zeit Geld fahren, wenn ich Glück hätte? Theoretisch? Irgendwie ja schon so, ne? Oh, Sonne braucht doch kein Schwein. Ja gut, ich brauche 2000, um zu gewinnen. Aber trotzdem. Okay, ja, noch mehr von denen. Ja, dann da irgendwo rein. Nee, egal, Mich nicht. Hm. Bom, bom, bom, bom. money Das Money macht mich echt glücklich. Aber 80.000 kann ich dann das wirklich letzte Samenpaket laufen. Weil sonst ist ja kein Platz mehr. Also wirklich, wirklich kein Platz mehr. Eine riesige Welle kommt jetzt. Oh, verdammt. Ich habe keinen Schutz. Und hier oben. Ja, gut. Äh. Oh, okay. Nice. Wir sind auf jeden Fall schon, oh, schon ziemlich gut aufgerüstet, finde ich. Uh. I'm in. Äh, ja, nice. Gib doch noch mehr. Baby, gib mir noch mehr. Peace. Sneeze. Komm, ein Diamanten oder so. Oh, da war Ja, äh, Warum nicht? Sonnenergie! Juhu! Brauche oh, ich ja, um das Spiel zu gewinnen. Und äh, so verkehrt ist es eigentlich nicht den hin, packen jetzt den da hin, ja ist mir jetzt auch egal pack die da hin, easy bin ich da hin, dann bin juhu da <lacht> gib mir bin so ein dia Oder fünf Stück von denen. Das Weißt du willst du mir auch sowas geben, unbedingt. I know you want to do this. Are you sure you want to do this little girl? I mean, what if it's dangerous? Ha! What if I am? Death. Cringe, cringe. Zu meiner Zeit, als ich es wieder aufnehme, war das noch ein Meme. Kennt ihr bestimmt nicht. Immer diese... Jugendlichen. Geht gar nicht. Und auf meinen Rasen, ihr Bengel. Oh, das war klug. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche nur noch 1000. Oh, nice, man. Okay, nice. Bin nicht langweilig, der Modes, wenn ich ehrlich bin? Coole Idee. Aber auf Zeit ist die wenig langweilig. Aber ich habe ja schon fast, oder bald, genug. Ja, ich bin gut ausgerüstet. Also niemand kommt auf mich zu. Keine Chance, du. Wow, Sonnenblumen. Komm schon. Es gibt immer hier ein wenig mehr. Oh, Junge, das meine ich doch nicht. Ich meine mehr Sonnenenergie, mehr Geld, was weiß ich. Oh, man. Langweiliges Frick. brauche ich jetzt nicht gib mir was anständiges wo man was anfangen kann ja wenigstens jetzt geld rausgekommen weil was money natürlich alles und Okay, sorry oh, geil packen wir da noch mal eine sonnenblume hin warum nicht Dumm. nicht hey, die verarschen mich ja oder die wollen wir wirklich hier zeit nehmen ich will die folge ich will in der folge noch mehrere die zeigen also ich schon zeigen wie die packen 100 prozent hier 100%. ja danke schön jetzt bin schneller voran ja oh das ist so nervig das ist echt nervig dass es so oft sein kann dass nichts passiert so dass es mir nicht am anfang passiert weil sonst wäre instant tot und das ist ja das ist nicht natürlich nicht das was wir wollen ne? Na? ja okay wir sind gleich durch Wim. Na gut, kann auch ein wenig länger dauern. Ach schon, sieben Minuten. Bei diesen kurzen, eigentlich kurzen Spielmodi. Modi, Modius. Modius, ich merke, dass du Ach Komm, komm. Eine Sonnenblume. Na natürlich. Wenn wir denn jetzt keine Sonnenblume haben zu dieser Zeit. Natürlich. Ach, geil. Oh, ja, moin. Ja komm, die mir genug, gib mir genug. Ist es genug? Noch nicht ganz, komm. Ja, wir haben es durch. Leute, wir haben es durch. Passt. Ich glaub, wir haben es jetzt eigentlich durch. Eine Blume und zack. Äh, Sonnenblume, aber Und wir kriegen dafür Money. Und natürlich eine Trophäe, aber das Money ist wichtig. Neues Minispiel und zwar... Geisterhaft. Cool. So, es regnet Pflanzen, spielen wir als nächstes. So, was passiert hier? Oh man, nichts Gutes. Oh nein, der vierte Bereich. Oh, die reden wirklich einfach so herbei. Bam, bam, bam, bam. Samenpakete fliegen einfach so herbei. Yeah, okay. Ja, why I not? Vielleicht irgendwas zum Angreifen wäre nicht schlecht. Sorry? Okay. So, geh da drauf und stirb. Stirb! Aber oh, so, die kann man hier auch nur einfach pflanzen? Das wusste ich gar nicht. Noch Kacke! Mann, hätte ich das gewusst! Ach, du bist doch Kacke. Ja, jetzt muss ich jetzt. Ich muss es einsetzen anscheinend. Oh man, gib mir doch wieder so eine Sonne. Du also warst zu sehen halt. Please. Bitte geben sie mir sowas. Ich kommen die denn? Ich sehe halt wirklich.. Oh doch da oben. Da oben kommt einer. Äh, ja, weg mit dem mit dem Wind. Ah, oh gut, gut, dass ich da ihn, gepackt habe. Äh, äh, da! Oh ja, geil, eine Geldblume, natürlich Das ist natürlich das, woran ich jetzt denke Geld, wenn wir vier Wellen haben Merke ich gerade, oh gosh Gib mir doch keine Seerosenblätter Dann frisst hier mal Oh Gott Bist ja schon auf jeden Fall schon mal mein Hustri-Moni. Warum krieg ich jetzt eben Holz Oder Feuerholz, keine Ahnung Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen Mann also, entweder ich habe ko ko komplett Pech oder ist es ist so gewollt. Okay, ich hoffe, das war klug. Ja! Ich konnte ihn noch abhalten. Da unten kommt, glaube ich, einer, oder? Das ist nicht gut, die einer. Ich sehe halt echt gar nichts. Sehrosenblätter! Mein Gott, gib doch mal was Anständiges. Please. Was? ist davon nicht effektiv. Oh, das ist doch richtig Das ist doch dumm. Das ist doch, doch richtig dumm. Ah uh, ja, so. Können wir zum Himmel schießen. So, zack. Geil. Oh, ich mag die, die muss auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das wird der längste bisher. Und der einzige, den wir heute schaffen. Kann gut sein. Ja, kacke, muss ich jetzt einsetzen. Oh, da wollte ich nicht mal hinpacken, aber egal, ja, dann mach so. Dann kriegt er hier zumindest ein wenig was in dem Bereich. Glaube ich. Oh. Bam! Mach ihn down! Kacke, ich muss! Okay. da, Den packen wir zusammen. Ich glaube an dich! Nein, nein! Oh Mann, nein, kill ihn doch! Kill ihn doch! Komm schon, er hat nur noch einen Arm! Kacke! Das ist doch nicht dein Ernst! Mann! So ärgerlich und kacke! Oh, unnötig! Oh Mann, jetzt ärgere ich mich. Und ich kann nicht mal das dafür, dass das jetzt so weit gekommen ist. Ja, keine Ahnung, wo ich den jetzt pläcke. Pack, pack oder? Ich schätze mal hier hin. I don't oh. I don't know. Okay, zumindest ist er down. Oh ja, die sind geil. Oh yeah, die packen wir da hin. Ja, uh, yeah, why not? Ich komme jetzt ein paar. Erste Welle. So, ich glaube, das ist der einzige Spielmodi, den wir heute noch spielen werden. In dieser Folge. Ich hoffe, so schlimm ist das nicht. Was wir überhaupt schaffen. Egal, nee, ich werde die Folge auf jeden Fall so lange machen, bis wir es geschafft haben. Das ist eine längere Folge. Kacke! Da ist ja dieser eine Typ wieder. Äh, nein! Ich wollte ihn da platzieren. Naja. Nicht so schlimm. Ja. Wo möchten wir das denn? Hier oben vielleicht? Oh, das war vielleicht dumm. Keine Ahnung. Hey, hey, hey, hey, hey. Was ist das denn hier? Das soll doch wohl ein schlechter Scherz sein. Wow. Das hat mir echt viel gebracht. Kill ihn! Kill ihn! Du schaffst das! Please! Oh mein Gott. Ich könnte ich könnt gerade so ragen. So ragen. Kill ihn. Wähl der frisst ihn auf. Ich raste aus. Verschwendung. Diese komplette Verschwendung. Ah, sich aha auf. Das ist doch Quality Content, wie es jeder gerne haben will. Oder? Natürlich. Oh. Melonen! Die kann ich gerne sehen, die mag ich. Also, das also ist ja auch mir live. Man hast bereits bei der dieser hier. Einfach wegen dem Nebel. Der Nebel ist kacke. Das war eine coole Idee. Aber kann auch mich regt er einfach auf mich nervt, der. Und diese.. Diese Pflanzen mit diesem Lichtern, die sind so schwach. Die können nicht richtig was. Und das ist nervig. Und das soll so nicht sein. Nein. Nein, das soll so nicht. So. Ah, ah, ah, nein. Nein. nein. Das ist so so, nein, nein, nein. Ja, keine Ahnung. Okay. Okay. <suss> <suss> dann, Ja, kann dann, dann, dann. Okay. Düm, ist düm, düm, Okay. düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, ja gut. Ja, ich wollte schon sagen hier protecten wenig, aber. Da ja, können wir hier machen oder? Keine Ahnung. Da unten kommen welche, aber hier unten sind wir eigentlich ziemlich gut geschützt. Ich kann hier mal ein bisschen was knabbern. Schafft er nicht mal. Oh lol. Er ja, sauft einfach. Hm, nicht mal ein Problem. 4 haben wir schon. 4K, hm. 4K subs sind natürlich auch cool, Leute. Lasst mal ein Zap da. Okay, sorry. Aber wir haben ja mittlerweile schon 310 Zaps ungefähr. Nein! Ich meine Flamme! Oh Mann, meine arme Flamme! Uh, Bombis! Kapuschka! Kapuis! Da war jetzt jemand! Nice. Oh, gut! Uns werde damit explodiert! Und das wollen wir. ja eben nicht. Yeah, sie lebt wieder. Wieder belebt. Nice. So, Frost. Ach so, schalt, wenn schon längst. Okay. Ich werde, mal alles mehr oder weniger... Also ich werde sehr vieles auch gleichzeitig aufnehmen in einem. Weil es mir Spaß macht. Und so weil ich länger spielen will und weil dann habe ich mir vorproduziert und so. Weiß ich nicht. Keine Wo kann ich denn passieren? Ja, hm. Eigentlich haben wir es jetzt geschafft. Ich kann am Anfang aber ein wenig frustrierend sein in der Mode. In der Mode. Der ganze See ist voll mit Seerosenblättern. Müssen wir müssen erstmal alles aufessen. Aber man hört es schon. So, okay, danke fürs Money. Was könnten wir? Ja, keine Ahnung, Mama. Mama nennen. Kacke, ich weiß es nicht! Oh, nice money. Kill ihn doch! Bitte! Nicht, dass man meine Pflanze klaut! Ah, klar. Oh nice. Können hier eigentlich auch äh, diese Bonuspflanzen, Teppidaves die Laden, kommen? Wenn das jemand weiß, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wäre ja, interessant zu wissen. So, dritte Welle. Okay, die Folge wäre jetzt eigentlich schon gleich zu Ende. Aber wir machen es einfach alles durch. Vielleicht schaffen wir in jeder Folge wirklich nur zwei Modi. Das ist ein wenig, etwas wenig für meinen Geschmack, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Versuch's doch durchzukommen, ne? Versuch's doch. er hat keine Chance. Kommt er nicht durch. Er kommt da nicht durch. Ist doch warm. Blub, blub, blub, blub. Blub. So, lass mal mal sehen. Woo! Oh. Okay. interessant. Ich wusste gar nicht mal, dass ich... Ich hab voll vergessen, dass ich die hier gepackt habe. So, gib mal, gib mal her, du. Ja, Lichtlein geht auf. Whee! Dann sehen wir zumindest mal was, Leute. So, wo können wir den dann gebrauchen? Wir könnten den hier gebrauchen. Lass meine Lampe in Ruhe. Ja, die Lampe mag ich einfach nicht. Die ist viel zu schwach. Kann ich mal angreifen. Könnte ich sie zumindest nicht ein wenig verteidigen? Oder wer.. weiß ich nicht. Ob ihr wisst, wie ich das ungefähr sagen will. Ja, aber mach halt, das ist mir komplett egal, der kann eh nichts. So, der vertritt hier eh nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Ah, ja, äh, Hockt den ja! Nein, warte, warte. Pack äh, einen weg. Nein, er ist Das wollte ich nicht. Ich hätte einfach einfach packen sollen. Oh, das ist doof. Sorry. Sorry, guys. I'm sorry. Nein, erst ist nicht auf. Oh, eine Bombe! Eine das ist ja auch mal wieder sehen. Da haben wir ja schon seit 10 Folgen, 20 Folgen oder so nicht mehr gesehen. <lacht> oh Mann. Äh, keine Ahnung, dann packt da irgendwo was hin. Alter, also, wie will er das eigentlich packen? Scheiße. Okay, hab ich nicht gesehen, aber konnte er anscheinend. Ja, letzte Welle, easy eigentlich. Keine, kann ja nichts machen gegen mich. Keine Chance, du. Genes sagen sie. Und was das? mit Trophäe. Oh geil, Mann. Ob das was 6.000 Woo! Victory Squid. Und wir kriegen ich sehe Sternchen. Aha, lustig. Okay, Leute. Dann danke dass ihr angeguckt habt. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann ja, like. War natürlich sehr cool. will mir zeigen, dass euch das gefällt. Ein Abo für die, die ganz neu sind. Wahrscheinlich eh keiner, aber wenn, dann hey, kommt in meinem Kanal. Und ja, dann war es für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Pflanzen Tommys. wieder. Haut rein. Schönen Dank noch und bye!